und herzlich willkommen zurück zu unserer Tutorial-Serie Nahtloser Arbeitsablauf zwischen Unity, 3ds Max und Photoshop. Mein Name ist Nico Küchler und ich studiere Medien- und Kommunikationsdesign mit der Fachrichtung Game Design an der Makromedia-Hochschule für Medien und Kommunikation in München. Im letzten Teil unserer Tutorial-Serie haben wir uns mit der Einrichtung eines neuen Unity-Projekts auseinandergesetzt und ähm, eine erste leere Szene erstellt. Wir haben einige wenige Asset Folder angelegt und ähm, ja, bis jetzt halt noch ein sehr neues Projekt. Im heutigen Tutorium werden wir uns damit befassen, wie wir 3ds Max so aufsetzen können, dass wir die Objekte, die wir in 3ds Max erstellen, direkt in unserer Unity-Szene betrachten können und ja, einen ja, ersten nahtlosen Ablauf ähm, für Unity etablieren können. Hierzu öffnen wir einmal 3ds Max 2015. Sobald sich 3ds Max bei euch geöffnet hat, ist der erste Schritt, den ihr unternehmen müsst, das Setzen eines neuen Projektfolders, in dem die ersten Arbeitsschritte gespeichert werden können. Hierzu klicken wir oben links auf das 3ds Max Symbol, gehen auf Manage und setzen einen neuen Projektordner. Ihr könnt euch aussuchen, wo ihr das tut. Ich werde meinen Ordner, den ich vorher schon angelegt habe, benutzen unter Tutorials und dort unter 3ds Max-Files. Wir klicken einmal auf OK. und Auch hier ist es so, dass 3ds Max in dieser Ordnerstruktur, sobald ihr den Projektordner gesetzt habt, einen ganzen Haufen Unterordner anlegt, die ihr zur Bearbeitung eurer 3ds Max Szene verwenden könnt. Sehr schön. Gut, nachdem wir jetzt unseren Projektordner angelegt haben, müssen wir 3ds Max in einem nächsten Schritt so einstellen, dass die Systemunits von 3ds Max mit den Systemunits von Unity übereinstimmen. Hierzu ist zu sagen, dass Unity auf Metabasis arbeitet. Also eine Unity Unit äh, entspricht einem Meter im metrischen System. Und ähm, um diese Einstellung ähm, in 3ds Max anzupassen, müsst ihr einmal unter Customize auf den Punkt Units Setup klicken. Ja, ihr bekommt dieses Dialogfeld und dort äh, könnt ihr die System Units neu setzen und auch die angezeigten Units. In meinem Fall sind die angezeigten Units Zentimeter, also ich kann Eingaben auf Zentimeterbasis in diesem Projekt dann machen. Und ähm, der wichtigere Punkt ist, dass die System Units, also die im Hintergrund liegenden und arbeitenden Bemaßungen auf Basis eine Unit in 3ds Max entspricht einem Meter im metrischen System gesetzt sind. Äh, dies bestätigt ihr einfach und äh, Klickt auch den Unit Setup Dialog auf OK. Und damit haben wir auch die Basis für ein vernünftiges, maßstabsgetreues Modellieren geschaffen. Im nächsten Schritt möchte ich euch jetzt noch zeigen, wie ihr euch die Statistiken zu den erstellten Objekten in 3DS Max in euren Viewports anzeigen lassen könnt. Und äh, das ist eigentlich relativ praktisch, weil wir wollen sehen, wie groß unsere Objekte werden, die wir erstellen damit sie möglichst äh, gut fürs Spiel verwendbar bleiben. Von daher klickt einmal hier auf das Plus in einem beliebigen Viewport, sucht euch den Menüpunkt Configure Viewports. Damit öffnet ihr oder kommt ihr in dieses Untermenü, Viewport Configuration. Hier suchen wir uns den Reiter Statistik raus. Und ähm, per default hat... 3ds Max dieses Setup. Einmal würdet ihr den Polygon Count sehen, den Vertex Count und die Frames per Second. Wir wollen jetzt zurzeit nicht animieren, also nehme ich den Reiter aus Frames per Second einmal raus. Ich möchte jeweils das Total sehen, also alle Polygone und Vertices, die ich in der Szene habe, aber ich hätte auch gerne die Selection dabei. Ähm, das führt dazu, dass wir in der Szene einzelne Objekte anklicken können und am Ende sehen können, wie viele Vertices und Polygone die einzelnen Objekte in unserer Szene haben. Als letztes setzen wir noch einen Haken in Show Statistics in Active Viewport und wir können das Ganze dann applyen und mit OK bestätigen. Wie ihr seht, habt ihr jetzt im unteren rechten Viewport die Anzeige der Polygone und Vertices um das Ganze auch auf die anderen Viewports anzuwenden, klickt ihr einfach in diese und könnt mit 7 einmal ähm, in jedem Einzelnen die Anzeige der Statistik aktivieren. So habt ihr in jedem Viewport eure Statistiken. Um die gemachten Einstellungen nicht bei jedem Start von 3ds Max wiederholen zu müssen, legen wir uns jetzt noch eine Max-Start-File an. Ähm das ist eine File, die 3ds Max jedes Mal öffnet, wenn ihr ein leeres Projekt öffnet. Ähm, hierzu klickt ihr einfach unter 3ds Max hier oben links und äh, Save. Und ähm, in eurem Ordner, der euer Projektordner ist, legt ihr jetzt einfach eine File an und die nennt ihr Max Start. Und ja, speichert diese Datei ab. Jetzt haben wir den Vorteil, wenn wir 3ds Max komplett schließen und beim nächsten Mal erneut öffnen, dass 3ds Max beim Öffnen eines neuen Untitled Projects alle Einstellungen, die wir zuvor in der Startfile gespeichert haben, übernommen hat. Nachdem wir jetzt unsere Projektvorbereitungen für unser Unity-Projekt abgeschlossen haben in 3ds Max, können wir anfangen ein erstes Objekt zu erstellen. Das Ganze tut ihr, indem ihr hier oben auf Create drückt. Und ähm, ich werde der Einfachheit halber, um das grundlegende Konzept besser erklären zu können, zu Anfang erstmal eine einfache Box erstellen. Und ähm, diese Box ziehen wir einfach im Window auf. Erstmal ähm, ja, sind die Maße grundsätzlich ziemlich egal. Ihr könnt im Anschluss an die Erstellung der Box die box noch modifizieren von den parametern dazu solltet ihr auf modify klicken nachdem die box im viewport erstellt ist ich mache das mal groß mit alt w und jetzt könnt ihr hier unten einstellen welche maße eure box haben soll ich möchte jetzt dass meine box erstmal 1 meter mal ein meter mal ein meter, meter groß ist um das zugrunde liegende konzept zu erklären ihr werdet feststellen die ist hier sehr klein zurzeit so, ähm, sie befindet sich nicht am Origin unserer Szene, von daher müssen wir sie noch einmal bewegen. Das heißt, ähm, wir gehen einfach hier unten hin und mit Rechtsklick auf die Tasten neben den jeweiligen Achsen könnt ihr euer Objekt in der Szene zentrieren. Jetzt haben wir eine 1 Meter mal 1 Meter große Box in der Mitte unserer Szene und die wollen wir jetzt nach Unity exportieren. Und zwar so, dass wir die Änderungen die wir in 3ds Max später machen, an dieser Box auch direkt in Unity betrachten können. Hierzu speichern wir einfach mal unseren Cube, und zwar in der nativen 3ds Max File Type. Im nativen 3ds Max File Type. Wir speichern das nicht im selben Ordner, wie wir unsere Startszene gespeichert haben, sondern wir speichern diesen Cube jetzt direkt in unser Unity-Projekt. Das ist notwendig, damit wir im späteren Verlauf den Cube in Unity direkt modifizieren können oder besser gesagt aus 3ds Max für Unity direkt modifizieren können. Dazu ähm, gehen wir einen Schritt nach oben in unseren Tutorial-Ordner, öffnen dort den Ordner für unser Unity-Projekt sehen unsere Pfeilstruktur, die wir im ersten Tutorial angelegt haben, öffnen hier den Assets-Folder, öffnen Imported Meshes und ähm, nennen diese Datei einfach Cube. Speichern sie ab. Und ja, jetzt können wir 3ds Max schließen. Wir öffnen auf der anderen Seite direkt unsere, unser Unity-Projekt. Wir sehen ihn jetzt im Project View unter Imported Meshes und dort ist der Cube. Wenn ihr den Cube anklickt, könnt ihr verschiedene Dinge im Inspektor über den Cube erfahren. Zum einen, und das ist eine der Einstellungen, die wir in Unity dann noch machen müssen, müssen wir den Skalierungsfaktor in Unity anpassen. Der ist nämlich zurzeit 0,01, was heißt, unser Cube würde in Unity mit 0,01 skaliert werden. Also würde am Ende nur noch einen Zentimeter groß sein und nicht mehr einen Meter, wie geplant. Was heißt, wir können das hier einfach ändern, indem wir den Cube, den Skalierfaktor, einstellen auf 1. Eins. Das Ganze übernehmen wir. Wir ziehen den Cube einfach einmal in die Szene und setzen ihn über dieses kleine Rädchen, über Reset, auf den Grund der Szene zurück. Wir können ihn in den Fokus nehmen, indem wir ihn in der Hierarchie anklicken, über dem Szene-Window hovern und einmal F drücken. Und schon wird der Cube in unserer Szene zentriert. Und ja, jetzt haben wir einen Cube, der genauso wie in 3DS Max hier auch in Unity in einer Szene ist. Abschließend möchte ich euch heute jetzt noch zeigen, wie, Sie, wie ihr den Cube so ähm, anlegen könnt in 3ds Max, dass er tatsächlich genau das tut, was ihr von ihm erwartet in Unity. Ähm, ihr klickt einfach auf den Cube und öffnet direkt aus Unity heraus, einmal im Inspektor hier hinten über Model Open, äh, 3ds Max erneut. Ähm, 3ds Max wird sich öffnen mit unserem Cube in der Szene. Und... Ähm, ja, Dort müsst ihr dann noch einmal die Achsen anpassen, weil 3ds Max eine andere Ausrichtung der Hauptachsen hat ähm, als Unity. Um das zu erreichen, klickt ihr eure Box in 3ds Max mit links an, wählt hier den Menüpunkt Hierarchie aus, geht auf Effekt Pivot Only, um den Pivotpunkt des Cubes zu bearbeiten, Ihr müsst die Achsen des Pivotpunkts einmal um die x-Achse rotieren, sodass die z-Achse, die für Unity die Frontalachse ist, nach vorne ausgerichtet ist, und zwar genau um 90 Grad. Das bestätigt ihr einmal. Und jetzt könnt ihr das Effekt Pivot Only beenden. Damit stimmt die Ausrichtung unseres Cubes für Unity und ja, jetzt könnt ihr beginnen, den Cube auf jedwede erdenkliche Art und Weise, die ihr euch vorstellen könnt, äh, anzupassen. Zum Beispiel könnt ihr äh, ja, neue Swift Loops einführen ähm, und die Polygonflächen äh, bearbeiten, indem ihr kleinere Änderungen vornehmt an dem ganzen Cube, sowie in diesem Fall einfach eine kleine Fläche rausschneiden oder Geometrie hinzufügen. Und wenn ihr das Ganze jetzt speichert und 3ds Max klein macht und nach Unity wechselt, seht ihr auch schon, dass die Anpassungen, die wir in 3ds Max gemacht haben, direkt in Unity übernommen wurden. Wichtig, wie gesagt, beachtet dabei die Ausrichtung der Achsen. Ihr müsst den Pivotpunkt anpassen, sonst funktioniert das alles nicht. Jedenfalls nicht so, wie ihr das erwartet. Ähm, genau, und das schließt dann auch den heutigen Teil unseres Tutoriums. Und das nächste Mal beschäftigen wir uns dann mit Texturen in Photoshop. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tutorium weiterhelfen und würde mich über eure Comments und Anregungen für die nächsten Tutorien hier auf YouTube oder Facebook oder Twitter freuen. Schreibt mir doch einfach mal und ähm, wenn euch der Kanal gefällt, abonniert ihn einfach. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und äh, wir hören uns die Tage. Euer Nico.